Ja, mein Name ist Roman Schmidt. Ich bin 1984 in Hannover geboren, bin dann zwecks meiner Ausbildung auch nach Ludwigshafen gezogen. Ich habe hier eine Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung absolviert und in der Zeit, die ich jetzt hier schon wohne, habe ich Ludwigshafen auch durchaus schätzen gelernt. Ich bin 2009 den Piraten beigetreten.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 worum es gerade geht. Wenn ich die Informationen habe, kann ich auch wirklich als Bürger darüber entscheiden. Und darum geht es halt auch. Ja, das war eine sehr interessante Sache. Und zwar gab es hier einen Kreisfinanzbericht. Dieser äh, Kreisfinanzbericht lag sieben Werktage zu Amtsöffnungszeiten aus.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 ist schon recht gut. Das Landesinformationsfreiheitsgesetz in Rheinland-Pfalz besagt nämlich, dass wir innerhalb von vier Wochen eine Antwort erhalten müssen. Das haben wir auf Bundesebene nicht. Dort ist keine Zeit festgeschrieben, ab wann eine Antwort erfolgen muss. Das heißt, ich kann heute, heute, eine, Antwort, äh, das heißt, ich kann heute eine Frage stellen und erhalte dann so in drei Jahren mal eine Antwort. Es geht aber auch besser, nämlich wenn man das Ganze nach dem Hamburger Vorbild macht.